Nachdem ich über 50 Jahre Tausende Paare begleitet habe auf der Suche nach einem Weg zu einer geglückten Beziehung, bin ich zu einer verstörenden Erkenntnis gelangt. Die Überzeugungen in unserer Gesellschaft, was Beziehungen gut tut und was ihnen schadet, stimmen weder mit meinen Erfahrungen noch mit der aktuellen Wissenschaft überein. Das hat mein soziales Gewissen aufgerufen und ich habe das kostenlose Projekt Couple Coaching gegründet. Guten Tag, ich bin Dr. David Wilchfort und mein Couple Coaching-Angebot besteht aus einem YouTube-Kanal und der Internetseite couplecoaching.de. In den kurzen Clips auf YouTube zeige ich Ihnen, wie Sie typische Beziehungssituationen auf eine neue Weise betrachten können. Sie werden entdecken, wie Sie statt auf die unschöne Seite Ihrer Beziehung zu starren, die schöne Seite im Blick behalten können. Diese neue Sicht wird Ihnen helfen, statt die Knoten in der Beziehung durch stundenlanges Hin und Her immer fest dazu zu zuhören, die Knoten gar nicht erst entstehen zu lassen. Ich habe auch herausgefunden, dass von den unzähligen verschiedenen Beziehungsübungen nur eine unkomplizierte nötig ist. Sie müssen also nicht 100 verschiedene Kommunikationsregeln beachten und auch nicht stundenlange Konfliktgespräche mit Ihrem Partner führen. Wofür Sie tatsächlich bereit sein müssen, ist täglich einmal eine Minute einzusetzen, um einen schönen Moment des vergangenen Beziehungstags festzuhalten. Ich nenne die Methode deshalb das „Einmal-Eins der Liebe. Die Internetseite couplecoaching.de ist mein Angebot, Sie dabei zu unterstützen. Egal, ob Sie zurzeit verliebt sind oder dieses Gefühl in Ihrer Beziehung gerade verlegt haben. Egal, ob Ihr Partner auch bereit ist, mit Ihnen gemeinsam Ihre Beziehung zu pflegen oder dass Sie schon mal damit anfangen möchten. Egal, ob Sie davon überzeugt sind zu wissen, was in Ihrer Beziehung los ist oder Sie glauben keine Ahnung zu haben, alle Paare, die ihre Liebe behalten, oder wiederentdecken wollen, profitieren vom Königsweg zu einer geglückten Beziehung. Abonnieren Sie den YouTube-Kanal und melden Sie sich auf couplecoaching.de an. Dann lassen Sie mich wissen, wenn auch Sie, wie Tausende vor Ihnen, den Königsweg gefunden haben. Aber schreiben Sie mir auch unbedingt, wenn Sie noch Hilfe brauchen, ihn zu finden.